read step-up ist heute angesagt einen Ferritkern brauchen wir irgendeinen von so einer Drosselspule zum Beispiel einen Kondensator der über 200 Volt hat ich habe hier 330 Volt 100 Mikrofarad und natürlich so einen Read Switch hier Mal gucken ob es der Fokus hinkriegt Zettler. Hier eine normale 4007er, hier eine Germanium-Ausführung, ein Batteriefach, macht die ganze Sache ein bisschen einfacher, so eine ähnliche Schraube, da komme ich dann später noch mit dazu, ein paar LEDs brauchen wir und um den Kern dann zu bewickeln, mal noch ein paar Unterlegscheiben legen die dann auf den Kern hier drauf passen, weil ich weiß nicht, wie ihr das dann macht. Aber ich habe das jetzt erstmal so hier gelöst. Das in der Mitte hier, dieses Graue, ist mein Ferritkern. Da ist jetzt graues Klebeband drumherum. Hier hinten dran habe ich eine Schraube mit Heißleim festgeklebt. Also Heißleim zu haben ist auch immer ganz von Vorteil. Das wird dann so in den Akkuschrauber reingespannt und hier vorne kommt dann einfach ein Magnet drauf. Und dann kann ich das schön einspannen und schön bewickeln. Bewickelt wird das jetzt mit drei Meter von diesem Draht hier, das müsste 0,30er sein, glaube ich. Müsste ausreichen. Batteriefach hernehmen. Ich gehe jetzt mal auf welche Seite gehe ich denn? Auf die Minusseite. Gott. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Jetzt nehmen wir nämlich unseren Reed Switch und da mache ich es immer so, dass ähm, diese Zunge, die jetzt auf dieser Seite hier ist, ne, praktisch jetzt auf der Seite ist, wo der Finger ist. Ne, und die andere Zunge ist rechts davon. Also könnt ihr mich verstehen. Ne, also da drin seht ihr ja die Zungen. Ne, und die eine ist praktisch. Die oberste ist links und die unterste ist rechts. So wird er jetzt eingebaut. Ne, natürlich nicht, nicht so, hier, dann bringt ja gar nichts, dann macht es gar nichts. Ne, aber so schön senkrecht dazu. Und halbwegs mittig. Jetzt kommt der Teil, wo ich selber immer nachgucken muss, und zwar wie rum die ähm, 4000 Siemer Diode hier unten an den Minus vom Kondensator kommt. Wie ist es hier? Ah ja, so rum also. Okay, na gut, so rum machen wir die Diode jetzt hier ran. jetzt gleich weiter. Der kommt dann hier ans Minus der Batterie. Das passt gleich super. So und dieser eine Draht von unserer Spule kommt auch da an den. Was sind das? Das Plus ist das genau. An den Plus. Ja ah, vorher natürlich schön. machen nicht vergessen. Oh, gut, fix ist denn das jetzt schon wieder? Hello, we <lacht> Wir werden noch eine irgendwelche Kinderzeit gespielt, <lacht> Süßigkeiten haben wollen, ne? <lacht> Ah, Süßes oder saures? <lacht> Andere Kabel von der Spule, also den anderen Draht von der Spule, der kommt jetzt hier ran. Da ran. Ja, also praktisch an Plus vom Kondensator. Okay, und als vorerst letzten Schritt dann einfach hier dieses eine offene Ende vom Ried mit dem Minus der Batterie verbinden. Und da habe ich jetzt einen kleinen Schalter dazwischen, dass ich den nochmal ein- und ausschalten kann. Dann machen wir mal Funktionstest. Batterie ist drin. Der letzte Anschluss ist auch gemacht worden. Hier zum Schalter. Und wenn man es so schaltet... noch nichts. Wir müssen nämlich noch ein Magnet hinten draufsetzen. Okay, kann ich mal gucken, ob es richtig ist? Ne, ja, wahrscheinlich dann andersrum den Magneten. Okay, Magnet andersrum drauf. Ja, funktioniert. Ein bisschen weiter weg. Du bist der Schalter, hier ist der Schalter. Gut, wenn es blau hier drin ist, ist es natürlich nicht ganz so gut, weil wir nehmen die Last ja nicht ab hier vom Condi. Ne? Das heißt, wenn wir die ganze Zeit in Conti reinpulsen, wird es fällt hier in der Spule immer höher, immer höher, die Spannung wird auch immer höher. Ja, und dann schaltet er irgendwann bei einem Potenzial, was äh, weit weg von gut und böse ist. So stehe ich mir es momentan jedenfalls vor. Ja, und der Conti bleibt dann so bei, na, ich denke mal schon so 100, 150 Volt ungefähr, chemischer raus. So, und jetzt basteln wir uns noch ein paar LEDs vorne ran. Und die LEDs hängen wir ganz einfach hier an Plus und Minus vom Kondensator. Mehr ist es also eigentlich nicht. Wir können die, ach, die Schottky haben wir ja ganz vergessen, ne? die Schottky-Diode noch mit drüber machen. Und dann können wir noch zwei, drei extra LEDs mit betreiben. Mal schauen, wie viel wir LEDs damit betreiben können. Gucken wir mal. Das wird ja eine coole Taschenlampe. Okay. Müsste reichen, ne? Ja, das war jetzt eine... 12 Volt LED Lampe, so eine 3 Watt 12 Volt LED Lampe. Das kriegt er ganz gut hin. So, es ist mir mal noch was eingefallen. Ja, hier haben wir noch was. Okay mal schauen es klappt mein led schlauch geht auch damit mit einer 1,5 volt batterie hm. Gut. also 24 volt kann man auch damit betreiben so wie es aussieht So schaut es jetzt aus, bevor es mit Heißleim vergossen worden ist. Ich würde es euch noch mal ganz genau angucken. So, soweit alles klar. Ach, das habe ich ja blöd gemacht mit dem Schalter. Aber geht. So, vergießen wir es mal mit Heißleim und dann gehe ich noch mit euch nochmal auf den Boden, <lacht> ins Dunkle. Und dann machen wir nochmal einen Abschlusstest. Das ist doch alles ja. hält ganz gut durch das Teil. Mhm. Ja, das wird mein nächstes Projekt: Hä? das erste Haus verkabeln. Gucken, ob da auch Read-Switch mit reinkommt. Mhm. Das ist doch alles mhm. also hält ordentlich aus das teil ne? kann man schon kann man schon nehmen Den. Will ich euch mal nicht noch mehr Zeit rauben? Anleitung habt ihr jetzt. Ha, den Rest müsst ihr selber machen.